Herzlich willkommen! Dieses Tutorial gibt Ihnen einen Überblick über das Bibliotheksportal Primo. Primo ist ein Bibliothekskatalog, in dem Sie nicht nur nach Büchern, sondern auch nach Zeitschriftenartikeln und vielen anderen Materialien suchen können. Eine Beispielsuche soll demonstrieren, wie Primo funktioniert. Wenn zwischen zwei oder mehr Suchbegriffen kein logischer Operator steht, wird von der Suchmaschine automatisch ein logisches UND gesetzt. Das heißt, dass beide Begriffe in den Suchergebnissen vorkommen müssen. Die Suchmaschine kennt die Operatoren UND, ODER und NICHT, die in Großbuchstaben eingegeben werden müssen. Wählen Sie jetzt den bevorzugten Suchraum aus. Sie beginnen mit dem FU-Katalog. Hier suchen Sie nach Büchern und anderen Materialien wie Karten oder DVDs in den Bibliotheken der Freien Universität Berlin und nach E-Books, für die die FU-Bibliotheken Lizenzen erworben haben. Der FU-Katalog beinhaltet auch Nachweise für freie und subskribierte Zeitschriften in gedruckter oder elektronischer Form, jedoch nicht für die in diesen Zeitschriften erschienenen Artikel. Ihre Suchanfrage erzeugt 302 Treffer. Primo erinnert Sie daran, sich anzumelden. Die Anmeldung hat mehrere Vorteile. Sie können sofort Bücher bestellen und Sie sehen die Ausleihinfos, also ob und für wie lange Sie ein Buch ausleihen können. Und als Favorit markierte Titel bleiben über die Sitzung hinaus erhalten. FU-Studierende melden sich mit ihrem FU-Account an. Andere Nutzerinnen und Nutzer benötigen einen Benutzungsausweis für die FU-Bibliotheken. Diesen Ausweis mit Benutzernummer und Passwort bekommen Sie kostenfrei in einer Leihstelle. Das Suchergebnis ist nach Relevanz sortiert. Treffer, die Arabischer Frühling oder Arab Spring nebeneinander stehen haben oder diese Begriffe besonders häufig beinhalten, werden zuerst angezeigt. Sie können die Sortierung ändern. Beispielsweise auf Neuestes zuerst. Über die Filter auf der rechten Seite können Sie das Ergebnis nach formalen oder inhaltlichen Kriterien verfeinern. Viele Filter müssen Sie aufklappen. Gehen Sie mit der Maus über einen Aspekt des Filters und setzen Sie einen Haken davor für Auswählen oder klicken Sie das Stoppsymbol dahinter an für Ausschließen. Sie können die Filter so kombiniert anwenden und zum Beispiel Bücher herausfiltern, die in deutscher Sprache verfasst wurden und sich in der Universitätsbibliothek befinden. Anschließend klicken Sie auf Filtern, um die Auswahl der Filter zu bestätigen. Oberhalb der Ergebnisliste sehen Sie Ihre Filterauswahl. Diese können Sie ganz einfach abwählen und neu kombinieren. Oder auch fixieren, damit Sie erhalten bleiben, wenn Sie an der Suchanfrage etwas verändern möchten. Sie können weitere Seiten laden und sehen dafür unten links die Seitennavigation. Das Buch über ägyptische Blogs klingt interessant. Klicken Sie auf den Titel oder das Cover und Sie bekommen alle Informationen zu dem Titel auf einer neuen Seite. Anstatt zu scrollen, können Sie übrigens die Seitennavigation zu Details, Standorten, Verfügbarkeit usw. So nutzen. Hier steht, wo das Buch in welcher Bibliothek aufgestellt ist und ob und wie lange es ausleihbar ist, ob es verliehen oder am Standort ist. Bei manchen Bibliotheken gibt es sogar eine Info für den Weg zum Buch mit dem visualisierten Standort im Regal. Sie wollen das Buch lesen? Bücher aus offenen Magazinen oder Freihandbereichen können Sie sich selbst holen und häufig auch ausleihen. Bücher in sogenannten Magazinen müssen bestellt und in einer Leihstelle abgeholt werden. Dieses Exemplar aus der Universitätsbibliothek müssen Sie bestellen. In welcher FU-Bibliothek Sie ein Medium abholen möchten, können Sie auswählen. Bitte beachten Sie, dass eine Bereitstellung ein bis zwei Öffnungstage dauern kann wenn es von Bibliothek A nach Bibliothek B transportiert werden soll. Sie werden mit einer E-Mail-Benachrichtigung über die Bereitstellung und die Bereitstellungsfrist informiert. Hier rufen Sie Ihr Konto auf. Es bietet eine Übersicht über Ihre Ausleihen und Bestellungen mit den entsprechenden Fristen und entstandenen Gebühren. Bei Ausleihen können Sie Medien verlängern. Das geht natürlich nicht, wenn ein Buch von jemand anderem vorgemerkt wurde oder Verlängerungen aus anderen Gründen nicht erlaubt sind. Wenn Sie Aufsätze, Buchkapitel und andere e-Resourcen benötigen, dann wählen Sie den Suchraum Artikel Plus. Artikel Plus ist ein Mega-Index mit über 4 Milliarden Datensätzen, die von vielen externen Anbietern stammen. Dazu gehören Verleger wie Springer, DeGreuter und Wiley, aber auch Inhalte renommierter Datenbanken wie dem Web of Science können über Artikel Plus gefunden werden. Voreingestellt ist eine Suche nach elektronischen Ressourcen, für die die freie Universität Zugriff auf Volltexte hat. Die Treffermenge kann bei simplen Anfragen sehr hoch sein. Präzisieren Sie also die Suchanfrage. Sie können der Primo Suchmaschine übrigens beim relevanz helfen, wenn Sie Ihre Fachrichtung vorgeben. Primo wird dann Artikel aus den fachrelevanten Zeitschriften bevorzugt anzeigen. Es ist sicher keine schlechte Strategie, die qualitativ hochwertigen Artikel aus Peer-Reviewed Journals bevorzugt zu betrachten. Das sind Artikel, die vor der Publikation eine Begutachtung durch Spezialisten erfahren haben. Sie interessieren sich für die neuere Literatur? Dann nutzen Sie den Filter Erscheinungsdatum, um einen Zeitraum zu bestimmen. In den Details einer Online-Ressource finden Sie unter Verfügbarkeit den oder die Links zum elektronischen Volltext. Zugang zum elektronischen Angebot der FU Berlin gibt es in unseren Bibliotheken und für FU-Angehörige auch von zu Hause aus. Bitte beachten Sie zur Off-Campus-Nutzung das Tutorial zu VPN-Client und Proxy. Gibt es Probleme mit dem Zugriff, können Sie hier eine Fehlermeldung an die Universitätsbibliothek senden. Primo bietet Ihnen die Möglichkeit, interessante Titel als Favoriten zu sammeln. Klicken Sie auf die Pinnnadel. Die gepinnten Titel können Sie in Ihrem Konto auffinden und durch die Vergabe von eigenen Text bestimmten Themen zuordnen. Dazu müssen Sie in Primo angemeldet sein. Primo bietet verschiedene Exportmöglichkeiten, wie Drucken, E-Mail-Versand, als Text für Quellenangaben und weiterhin Formate für Literaturverwaltungsprogramme. Der Permalink eignet sich zum Wiederauffinden des Datensatzes. In Primo durchsuchen Sie einen großen Teil der weltweit vorhandenen Literatur aber es gibt Inhalte von Datenbanken oder Informationen, die nicht in Primo enthalten sind. Datenbanken können also weitere fachlich spezialisierte Inhalte oder auch Bilder, Fakten usw. So liefern und sollten ergänzend zu Primo genutzt werden. Datenbanken der FU Berlin werden im Datenbankinfosystem infosystem DEBIS gepflegt. Sie können sie dort direkt suchen oder im Suchraum Datenbanken finden. Den Link zu Debes finden Sie bei Weitere Tools. Sie haben nun die Hauptfunktionen von Primo kennengelernt. In den Hilfetexten finden Sie weitere Informationen zum Bibliotheksportal. Vielen Dank für Ihr Interesse!